Kennst du diese Angst vor dem Nein? Was passiert, wenn zu dir jemand Nein sagt? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er nicht das möchte, was du ihm gerade angeboten hast oder was du ihm gerade gefragt hast. Aber mal ehrlich, ist es dir auch schon passiert, dass du gewisse Dinge, die du machen wolltest, hinausgeschoben hast, hinausgezögert hast, weil tief in dir drinnen diese Angst vor einem nein schlummert mir hat jemand ganz toller ein super motivator und wirklich ein inspirierender inspirierender mensch gesagt nein bedeutet eigentlich nur noch eine information nötig überleg dir mal das wenn du in der nächsten situation bist wo du vielleicht angst vor einem nein hast noch eine information nötig wir müssen keine angst vor einem nein haben Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Es geht in diesem Video, ich habe es eingangs schon gesagt, um diese Angst vor diesem Nein. Um diese Angst, die tief in uns steckt vor Ablehnung. Du warst vielleicht auch schon mal in dieser Situation, du hast mit jemandem gesprochen, du hast ihm vielleicht etwas angeboten, einen Vorschlag gemacht und irgendwo hattest du aber diese Angst, dass derjenige dein Gegenüber dann einfach Nein sagt. Und diese Angst vor Ablehnung, die steckt so tief in uns drinnen, die haben wir teilweise seit unserer Kindheit mitbekommen. Wenn wir vielleicht irgendwann mal gehört haben, wenn du das aber nicht so oder so machst, dann haben wir dich nicht mehr so lieb. Und genau damit sollten wir aufhören. Wir sollten aufhören, diese tief in uns festsitzenden Glaubenssätze, diese Angst vor diesem Nein das soll uns nicht mehr berühren. Man kann daran arbeiten. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wie du dich selber verändern kannst. Es gibt viele tolle Bücher. Und das Wichtigste ist, du wirst sehen, diese Angst, wenn du die überwindest vor diesem Nein, dann wirst du noch viel, viel freier leben können. Du wirst deine Wünsche, deine Ziele, die du vielleicht hast, ganz anders erleben. Und du kannst ganz anders darauf hinarbeiten, wenn du diese Angst vor diesem kleinen Wort Nein das sind vier Buchstaben, aber sie wirken so viel in uns nach und sie lösen so viel in uns aus. Und vor allem, das Schlimmste daran ist, sie hindern uns an so vielen. Mir geht es öfters so in Gesprächen, wenn ich mit Leuten spreche über, über mein zweites Standbein, dass sie sagen, das klingt super und das klingt wirklich interessant. Sie würden auch gerne mit Menschen arbeiten und denen zeigen, wie sie sich besser fühlen können. Aber sie fühlen oder tief in ihnen glauben, sie sie können das nicht machen. Und wenn ich dann nachfrage, was genau kannst du denn nicht machen, dann sagen sie, na ja, dass ich jetzt mit Leuten spreche und denen etwas zeige, dass ich denen etwas anbiete. Und es kristallisiert sich dann wirklich im Gespräch heraus, dass es diese Angst vor diesem Nein, vor dieser Ablehnung ist. Aber mal ganz ehrlich, was passiert denn schlimmstenfalls? Viele Vertriebler wissen es bereits. Jedes Nein, das du in einem Gespräch, in einem Angebot, wenn du jetzt einen Kunden vor dir hast, bekommst, das bringt dich näher zum nächsten Ja. Und... Meistens ist es so, wenn der Kunde Nein sagt ja, oder dein Gegenüber Nein zu etwas sagt, dann kannst du erst anfangen und zu hinterfragen, warum er oder sie Nein sagt, was genau der Punkt ist. Und du wirst sehen, du lernst den Menschen dahinter viel besser kennen, wenn du nachfragst, warum ist das genauso oder wieso empfindest du das? Wieso musst du jetzt noch Nein sagen? Welche Informationen brauchst du noch von mir? um dir das nochmal zu überlegen oder vielleicht, wenn es wie gesagt ein Nein ist, aber oft ist ein Nein erstmal nur ein Vorwand, weil man irgendetwas noch braucht, weil irgendetwas noch fehlt in dem Gespräch, eben diese eine Information, die noch nötig ist. Versuch mal wirklich in der nächsten Situation, wo es dir so geht, dass du Angst hast vor diesem Nein, dir doch vorher einfach zu überlegen, was im schlimmsten Fall passieren kann. Mal angenommen, mir geht es jetzt so, ich erkläre jemandem meine Möglichkeit, wie er sich etwas dazu verdienen kann. Und dann sagt derjenige Nein. Dann muss ich sagen, danke, dass du mir zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Und darf ich fragen, was genau hat dir denn jetzt nicht daran gefallen? Und dann kann derjenige sagen, naja, eigentlich ist das der Grund oder es ist, das ist der Grund oder dieses oder jenes. Er kann mir dann Einfach einen Grund liefern, wo er noch zweifelt. Und das solltest du auch probieren. Es erleichtert, wie gesagt, irrsinnig dein Tun und dein Handeln, wenn du diese Angst vor dieser Ablehnung verlierst. Denn ja, es passiert so oft, die Leute trauen sich nicht mehr telefonieren, denn der andere könnte ja keine Zeit haben. Sie ist auch in gewisser Weise Angst vor Ablehnung. Und dann schreiben sie lieber eine Nachricht oder eine WhatsApp. Ist doch irgendwie komisch statt dass ich einfach den Telefonhörer in die Hand nehme und mein Gegenüber anrufe. Wenn der andere keine Zeit hat, wird er es mir doch sagen. Ganz oft ist es so, ja, tief in uns drinnen. Aber je mehr du dir dessen bewusst wirst, dass ein Nein niemals gegen dich persönlich gerichtet ist, sondern einfach gerade situationsbedingt dein Gegenüber, dem vielleicht gerade nicht zustimmen kannst, was du ihm gerade unterbreitest, dann wirst du viel, viel freier, ja, mit leben können und auch damit arbeiten können. Und du wirst sehen, dein Leben verändert sich auch, wenn du diese Angst besiegst und glaub mir, es ist wirklich machbar. Es gibt viele tolle Bücher dazu und ich kann dir nur raten, sieh dir eines an, wenn du wirklich damit dich beschäftigst. Es gibt im Internet so viele Artikel dazu, wie man sein Selbstbewusstsein stärken kann. Ich habe auch in einem meiner letzten Videos darüber gesprochen, was andere denken, das sind ja schließlich deren Gedanken. Und ganz oft ist das auch so ein Punkt, dass wir diese Angst vor Ablehnung haben, weil der andere sich ja denken könnte, das und so weiter und so fort. Du weißt, wo wir hinwollen, glaube ich. Ich lade dich herzlich dazu ein, schreib mir in die Kommentare, wie es dir damit geht. Wie gehst du mit einem Nein um, beziehungsweise was bedeutet es für dich? Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann check mir ein Like. Du kannst es gerne teilen. Ich freue mich auch, wenn du den Kanal abonnierst. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und bleib gesund, deine Petra. Und bevor ich es noch vergesse, weil wir ja vorhin gesprochen haben über diese Geschäftsmöglichkeit, wenn du dir vorstellen kannst, dass du mit Menschen arbeitest, dass du, dass dir Vitalität und Wohlbefinden wichtig sind und wie gesagt, dass du dir etwas dazu verdienen möchtest, dann melde dich doch bei mir. Ich blende dir unten den Link ein. Gerne kannst du dich auch in die unverbindliche und kostenlose Facebook-Gruppe anmelden, wenn du eine Frau bist. Wir freuen uns. Ich freue mich auf dich, auf ein unverbindliches Gespräch. Dann kann ich dir zeigen, was ich genau mache. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles, alles Gute.